Hallo, hier ist Stella. Wir haben heute ein Interview für euch vorbereitet mit Andrea von atandrea.nordlicht und zwar geht es um NLP. Ähm, wir wissen nicht, wie viel ihr schon wisst. Wir selbst, ähm, Ella und Stella, wir wussten nicht so viel über das Thema NLP und haben uns aufgrund des Interviews so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und haben gedacht, dass das auch für euch interessant sein könnte. Ähm, wir haben vier oder fünf Fragen an Andrea, die sie dann per Video äh, beantwortet hat. Und wir hoffen, dass ihr das kleine Interview genauso interessant findet, wie wir es fanden. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los und die erste Frage, die wir natürlich hatten, beziehungsweise ähm, worum wir sie zuerst gebeten haben, war, dass sie sich einfach so ein bisschen vorstellt, wer sie ist, was sie macht und ähm, hier ist Andrea. Hi, ich bin Andrea Nordlicht. Und Ella und Stella haben mich darum gebeten, dir ein bisschen über NLP und hypnose -Trans und die Sachen zu erzählen, die ich mache. Ich gebe dir mal kurz ein paar Eckdaten über mich. Ich bin 23 plus Kinder, sage ich immer ganz gern. Und ähm, arbeite seit 15 Jahren als Life-Coach, hatte aber eine ganz lange Babypause und äh, habe mich da um meine zwei Kinder gekümmert. Der Kleine ist taub, deswegen auch die ganz lange Babypause, weil der hat eine Menge extra Hilfe gebraucht. Und ich habe äh, überall schon gewohnt, also nicht ganz überall, aber ich bin mit 17 nach London ausgewandert, war dann nach Australien, war dann eine Weile in Schottland, in Irland und da habe ich auch die, die Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe immer wieder in dem Feld gearbeitet, aber wie gesagt, ich war neun Jahre komplett raus aus dem Beruf. Habe da auch nicht so viel gecoacht, wobei es nimmt so ein bisschen das Leben, nimmt das mit rein und irgendwie ist man immer am coachen. <lacht> und ja, ähm, habe jetzt richtig Bock darauf, habe mich jetzt Anfang des Jahres wieder selbstständig gemacht, habe durchgestartet, habe mich äh, von meinem Mann getrennt und ähm, ja, starte jetzt praktisch nochmal komplett von vorne. Es ist wahnsinnig spannend und aufregend und alles, was passiert. Habe meine NLP-Ausbildung nochmal massivst vertieft und erzähle dir jetzt mal ein bisschen, worum es da geht. Ja, vielen Dank für die ähm, Introduction äh, über dich selbst, Andrea. Ähm, die nächste Frage oder die nächsten Fragen, die wir hätten, wären natürlich Wie bist du zu NLP gekommen und was, was kann NLP eigentlich? Ähm, was, ja, wie, wie, macht, wie, wie funktioniert das Ganze? Wie bin ich zu NLP gekommen? Okay, jetzt glaube ich, muss ich ein bisschen aufs Nähkästchen plaudern, jetzt wird es vielleicht spannend. Ähm, dass ich Coaching schon gemacht habe und dass da auch NLP bei ist, habe ich ja erzählt, aber das, was ich jetzt mache, ist halt wesentlich intensiver. Und ich habe jemanden kennengelernt, einen Kerl, <lacht> und habe mich verliebt und er war NLP-Practitioner. Und er war bei diesem Kurs, Chris Maltzer heißt der gute Mann, absoluter Koryphäe, ähm, hat mit Richard Bendler das Ganze gelernt, das ist derjenige, der das ins Leben gerufen hat in den 70er Jahren ist also ne, der Mann auf der Welt. Und Chris Mozart ist sozusagen so das deutsche Äquivalent dazu. Der hat es richtig, richtig massiv drauf. Und ich durfte eben mit diesem NLP-Practitioner, mit dem ich da zusammen war, eine Weile, ganz viel ausprobieren schon. Und der hat mir, mir Trancen gemacht und mich auf Traumreisen geschickt. Und ich habe die verrücktesten Sachen erlebt, von denen ich persönlich immer gesagt habe, das geht nicht. Ich habe zu ihm gesagt, ja, ja, mach doch mal den Trance-Zeug. Mir klappt das nicht. Ich habe alles probiert, auditives Training und Meditation und Gott, nicht alles. Und ich habe immer so einen ping pong im Kopf gehabt und es hat halt nicht funktioniert. Ja gut, ne? Also fünf Minuten in die erste Trance rein und ich war weg. <lacht> Komplett weg. Es ist einfach mit NLP ein anderer Ansatz. Dieser Sprachrhythmus dieses in die Tiefe gehen, diese Wellen und vor allen Dingen, dass du auf eine Reise geschickt wirst. Du wirst nicht irgendwo hingebracht und dir wird eine Uhr vor die, vor die Nase gesetzt und gesagt, hey, und das ist jetzt so, sondern du wirst auf diese Reise geschickt und redest mit deinem Unterbewusstsein und äh, kannst da unheimlich schöne Dinge rausfinden. Was ich ganz toll finde, ich arbeite sehr gerne mit der inneren Freundin oder deinem inneren Freund, das ist so dieses, ich sage es mal, dieses Bauchgefühl. Nicht dieser ping pong -Ball im Kopf, ganz wichtig. Diese, die Stimmen das sind meistens irgendwo von außen, die damit wenig zu tun haben. Aber ähm, dieses Bauchgefühl, diese, dieser Instinkt, dass man da wieder weiß, in welche Richtung du gehen solltest. Und das Geile daran ist, dieser Instinkt, der weiß meistens schon, was der richtige Weg für dich ist. Und wenn ich eine sehr tiefe Trance mit dir mache, ist es für mich tatsächlich auch möglich, dich mitzunehmen in... Ähm, in eine Welt, wo du dein Bewusstsein von deinem Unterbewusstsein kurzfristig separieren kannst. Jetzt keine Angst kriegen, das ist nichts Schlimmes, das ist sehr tief und sehr bewegend, aber du bist irgendwo mit deinem Bewusstsein ähm, woanders, wo es dir total gut geht, das kann dann irgendein. Bei mir war es zum Beispiel einmal, ich war in einem Wald mit lauten kleinen Häschen und Eichhörnchen und pinken Öhrchen und all so ein Kram, so disney-mäßig, ziemlich bekloppt. Oder, man, oder ich, ich habe jemanden schon mal in eine Erinnerung zurückgeschickt, wo sie sich wahnsinnig wohl gefühlt hat und bin dann mit dem Unterbewusstsein in diese Höhle gegangen und habe mich mit dem Unterbewusstsein unterhalten und kann dann tatsächlich hingehen und sagen, du liebe, ne, wer auch immer du bist, der Name dann, Unterbewusstsein von... Wenn du mich hören kannst, dann zuck doch mal mit der Hand, mit dem Fingerchen und dann lege ich die Hand auf. Oder sage rechts und links, das geht auch wunderbar. Und dann bekomme ich ganz, ganz kleine Fingerzeichen und kann mich mit dem Unterbewusstsein unterhalten. Kann sagen, hey, kennst du denn das Problem von, sagen wir mal jetzt Stella? Und dann sagt der Finger, ja. Hast du denn eine Idee, wie du Stella damit helfen kannst? und willst du Stella das mal erklären und mitgeben? Und dann sag mir Bescheid, wenn du damit fertig bist. Was ich erlebt habe physisch ganz oft, ist, dass dann tatsächlich so Zuckungen durch den Körper gehen und man merkt, wie so ein Prozess in Unterbewusstsein losgeht. Und ganz zum Schluss kommt dann wieder diese Fingerbewegung. Das ist eine sehr tiefe, sehr, sehr intensive Trance. Und man kann damit wirklich richtig schöne Sachen lösen. Und Veränderung ist dadurch nicht mehr krampfig. Die kommt so von innen heraus. Bei dieser Methode ist es dann oft so oder meistens tatsächlich so, dass ähm, der Kunde hinterher rausgeht und sagt, hey du war total schön. Ich äh, war da in dem Wald und es war total toll und ich fühle mich super wohl, <lacht> Andrea. Aber also keine Ahnung, was du da jetzt gemacht hast. Und dann gehen die nach Hause. Und haben ein Problem wie, das kann wirklich alles sein. Das kann von Abnehmen über Rauchen, über Phobien, über Selbstbewusstsein, über, über Trauer, über noch und noch, was auch immer es ist sein. Und, und merken selber, wie plötzlich sie so eine Lust verspüren, irgendwas zu ändern, was anders zu machen. Und wie das plötzlich nicht mehr so schwierig ist. Und dann geht's los. Um, okay, das klingt ja echt... Also für mich persönlich klingt das schon mal super interessant. Und jetzt will ich natürlich wissen, wie funktioniert das Ganze? Also wie, ja, wie macht man das? Also NLP steht für Neuro Linguistic Programming, also die Programmierung zwischen Gehirn und Sprache. Klingt kompliziert, ist es im Prinzip gar nicht so. Es gibt unterschiedliche Techniken, man spricht zum Beispiel vom Ankern das ist eine Möglichkeit, in der du... ja naja, gut, also jetzt sagen wir mal, ich frage dich, welches Gefühl hättest du denn gerne so auf Abruf? Ganz oft kriege ich dann zurück. Ein gutes Gefühl, Andrea, klar ein gutes, aber welches? Wir finden ein geiles Gefühl und dann ist es möglich mit NLP, dass wir dir dieses Gefühl ankern auf eine Stelle in deinem Körper, zum Beispiel das Handgelenk, man kann es auch auf ein Geräusch ankern, je nachdem, was du für ein Mensch bist spricht man dann auf diese Sensibilität an, auf was Visuelles, auf was Auditives, auf was Kinästhetisches, eine Berührung wird ganz oft auch gemacht. Und man guckt so ein bisschen, was ist so das, was am besten für dich funktioniert. Das ganze machst du mit Hilfe von Submodalitäten. Ich habe das ja kurz angesprochen. Es gibt das Visuelle, das Auditive, das Gustatory, also das Schmecken und das kinästhetische die berührungen jeder mensch hat eine vorliebe für eine von diesen dingen wenn ich dir jetzt sage hey überleg mal denk mal an eine zeit zurück in der du wahnsinnig selbstbewusst warst wenn du dich selber wenn du selber merkst okay da formt sich ein bild oder vielleicht ein film es kann aber auch etwas sein was du hörst oder es kann sich total anfühlen einfach, dass du was spürst, dass sowas durch deinen Körper geht. Und je nachdem, was du fühlst und spürst, und ganz selten, es gibt es auch mal, es ist dieses Gustatory, dass so ein Geschmack in deinen Mund kommt. Es ist aber, ganz ehrlich, eher, eher die meisten Menschen sind tatsächlich visuell oder auditiv. Und jetzt, jetzt fängt es an, was geil wird. Das ist das richtig Coole an NLP. Und zwar kann man jetzt diese Sachen nehmen, die du erlebst, diese Bilder, die du siehst, und ich kann sie mit dir verstärken. Das heißt, wir machen das Bild größer und größer und schärfer und schärfer und die Farben knalliger und noch besser. Und dann springst du rein in dieses Bild und dann spürst du die Emotionen, wie sie einmal durch dich durchfluten. Dann machen wir sie da auch wieder stärker. Manchmal spüren Menschen etwas, wirklich eine Hitze, eine Wärme. Oder es ist wie ein Licht, so eine Emotion, eine Vibration kann es auch sein. Und dann gucken wir, was es ist und machen das dementsprechend wieder stärker und stärker und stärker. Und wenn es am allerstärksten ist, dann setzt du diesen Anker. Ne? Es kann eine Faustpumpen sein, es kann eine Berührung im Handgelenk sein, an der Schulter. Es kommt darauf an, ob wir zusammen sind, dann kann ich es für dich machen. Oder wenn das Ganze über Skype ist, dann kannst du das selber setzen. Was ich auch richtig geil finde, weil man dann auch wirklich weiß, wo ist, diese, wo ist diese Stelle am Handgelenk. Es ist tatsächlich sehr, sehr präzise. Ne? Also, es ist sehr viel einfacher, einen Anker zu setzen an der Schulter, weil die Fläche viel größer ist, als, als wenn man jetzt sagt, man setzt den Anker da an den Finger. Weil es sind so wenige Nerven, dass man dann wirklich genau diese eine Stelle treffen muss. Das ist gar nicht so einfach. So also eine Schulter, einen Arm, Unterarm ist da wesentlich einfacher zu setzen. Was du dann machen kannst, ist, du gehst in eine negative Erfahrung, etwas, was du erlebt hast, wo du sagst, das ist irgendwie es hängt, hängt mir nach, das ist so ein Moment in meinem Leben, wo ich sage, oh, der war echt doof, das, das finde ich jetzt richtig doof, das würde ich gerne auflösen. Sagen wir zum Beispiel einen Lehrer, der dich geärgert hat in der Schulzeit, hat irgendwas Doofes zu dir gesagt, hat gesagt, hey, du bist doch eh doof, du kannst das nicht. Ne? Ich hatte immer so jemanden in der zweiten Klasse, die meinte so, hey, Andrea sollte lieber auf die Sonderschule gehen. Und ich war am Ende übrigens auf dem Gymnasium, also war tatsächlich eine Lehrerin. Trotzdem, solche Sachen bleiben kleben. Die hört man dann immer wieder oder man sieht sie immer wieder. Und was wir machen können, ist, wir machen dann das, das Gleiche. Also entweder du siehst etwas, aber anstelle es größer und schärfer zu machen, macht man es unschärfer und kleiner und verschwommener. Und dann kann man mit dem positiven Anker auch arbeiten. Das heißt, bevor du überhaupt in diese ganz üble Emotion gehst, können wir sie ersetzen mit der positiven das heißt, du spürst in dem Moment, wenn du dann rauskommst aus der Trance, wenn das alles fertig ist und du denkst an diese Erinnerung zurück, überflutet dich das nicht mehr mit diesem oh, weißt du diesen, diesen Krampf im Bauch und zum Beispiel einen schlechten Breakup hattest mit einem Freund und ähm, der hat irgendwas richtig Doofes gemacht und du hast diesen Krampf im Bauch, den kannst du lösen damit. Das kannst das kannst, das kannst ein gutes Gefühl darüber machen. Das gibt dir dann die Möglichkeit dankbar zu sein und weitergehen zu können. Und man hält sich nicht so an diesem Schmerz auf. Hallo Andrea, hier kommen jetzt auch meine Fragen. Und zwar sind die sehr eigennützig, denn äh, das sind zwei Dinge, mit denen ich wirklich äh, immer so ein bisschen äh, zu kämpfen habe. Also zum einen, wie schaffe ich es, wenn ich mir irgendwie vorne ja morgen, da stehe ich richtig früh auf und dann gehe ich gehe irgendwie mal eine halbe Stunde joggen und dann esse ich ein richtig gesundes Frühstück. Und ähm, es wird überall vorgelebt und es sieht so einfach aus, aber jeden Morgen äh, drücke ich dann doch immer wieder auf die Schummertaste. Was kann ich dann mit NLP machen, damit ich mein Ziel besser erreichen kann? Okay, also du möchtest morgens früh aufstehen und motiviert zum Sport gehen. Okay, was machen wir Als erstes finden wir raus, warum willst du zum Sport gehen? Was ist es, was es dir bringt? Ist es ein Gefühl, was du jagst? Ist es etwas, von dem du weg willst? Bist du zum Beispiel unglücklich mit deinem Körper, so wie er ist, und willst deswegen Sport machen? Oder ähm, bist du der Meinung, du müsstest Sport machen, weil es alle tun? Oder hast du Schmerzen und willst deswegen Sport machen? Oder, oder, oder, oder, oder. Also es sind entweder Dinge, die du erreichen willst durch den Sport, oder etwas, was du, von dem du weg möchtest durch den Sport. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Emotion finden. Und jetzt machen wir das, was dich jetzt vielleicht etwas überrascht. Ich gebe dir die Emotion. Das heißt, die hast du dann. Wir gehen entweder dahin zu dem Schmerz und machen die Übung mit dem Bild und machen dir den Schmerz weg. Wir können auch auf einer Timeline spazieren gehen, das ist auch auch was sehr sehr intensives, wo man in seinem Leben spazieren geht und negative Emotionen auflösen kann durch positive. Der eine oder andere hat ja vielleicht ein, zwei mehr Dinge im Leben, ich kenne das von mir selber, wo er oder sie das gerne auflösen möchten, möchten, dass das weg ist, dieses negative Gefühl. Und ganz oft ist es dann tatsächlich so, in dem Moment, in dem dieser Schmerz weg ist, es ganz einfach wird, morgens aufzustehen und zum Sport zu gehen. Oder dein Kopf macht Klick und sagt, hey, ich will eigentlich gar nicht morgens Sport viel, viel lieber eine Stunde länger schlafen und du fühlst dich nicht schlecht und stehst auf und merkst dann, oh ja, aber nachmittags um drei, Andrea, da macht Sport irgendwie voll Spaß und dann machst du da Sport. Und das ist das Schöne daran, du akzeptierst dich so wie du bist und du gehst deinen eigenen Weg und zwingst dich nicht zu denken Dein Körper und dein Unterbewusstsein sagen dir ganz genau, was du möchtest und was du willst und was für dich auch gut ist. Problem ist, dass wir von außen so zugeballert werden von Dingen, von denen wir meinen, wir müssten sie mögen oder müssten sie tun, dass wir dann in diesem Zwangsverhalten kommen, wo wir dann nicht mehr hochkommen. Das heißt, dann noch aufzustehen und zu sagen, oh ja, ich mache jetzt Sport, yay. Wenn das das ist, was du willst... Kann man das auch machen, aber ganz wichtig ist, dass man halt wirklich weiß, hey, das will ich. Und wenn du dann sagst, geil, Andrea, hey, das will ich aber, und du merkst immer noch, Sport morgens ist das, das, was ich machen will, dann können wir was ganz Einfaches machen. Und zwar setzen wir einen Anker auf den Ton deines Weckers. Und wenn du wach wirst und es macht tingelingeling, bim bam im Ohr, hast du plötzlich ein riesen Grinsen im Gesicht und sagst, oh, Sport, yay! <lacht> Weil wir dir die Emotion, dieser Motivation, dieses Gefühl, was du brauchtest, um den Sport zu machen, auf den Klang des Weckers setzen. Und dann hat dein Körper gar keine Chance, als aus dem Bett zu hüpfen und zum Sport zu rennen. Aber das Wichtige, das ganz Wichtige, du musst es wirklich wollen. Und das ist da, wo NLP ansetzen, das ist das, was ich so spannend und so schön finde. Meine zweite Frage ist, ich schiebe Dinge unglaublich gerne von mir her. Das fängt an bei Pappkartons, die ich runterbringen müsste und der Kleiner müsste bis hin zu Briefe schreiben oder was weiß ich. Also wirklich so Dinge, wo man sagt, das mache ich heute nicht, mache morgen, ist aber ein bisschen lästig. Ähm, beim Essen ist es anders. Wenn, ich, wenn es ums Essen geht, dann hebe ich mir mal das Beste zum Schluss auf, weil bei meinen To-dos ist es leider noch nicht so. Hast du einen Tipp, wie ich da hinkommen kann? Du schiebst immer wieder etwas auf, von dem du weißt, du solltest es machen. Kenne ich, kennen wir alle. Buchhaltung... Küche aufräumen und ähnliches. Es gibt einfach Dinge im Leben, wir müssen Wäsche waschen. Ne? ist halt so, ich bin Mama, ich habe Wäsche. Kinder sagen irgendwann, oh, hey, du, Mami, eine Unterhose wäre jetzt mal geil. Hier ist das Ding. Das erfüllt dich nicht mit da glücklichen Gefühlen. Wir können das genauso machen. Wir können auf das Geräusch der Waschmaschine oder auf die Funktion des Tuns, da positive Gefühle draufsetzen, das können wir absolut machen oder wir können an die Wurzel gehen und rausfinden, was wirklich das Problem ist. Denn ganz ehrlich, 90 der Kunden, die zu mir kommen und sagen, hey, ich kriege meinen Hintern nicht hoch und kriege die Sachen nicht geschafft und ich schiebe immer alles vor mir weg, bewegen sich nicht in Richtung dessen, was sie wirklich wollen im Leben. Das heißt, wenn du rausfindest, was du wirklich willst im Leben, und wir gehen genau nicht wieder auf ein Ziel, wie ich möchte Geld verdienen, und ich möchte Autos haben, sondern wenn du Geld verdienen willst und Autos haben willst, warum ist das denn so? Was gibt dir das denn? Gibt dir Geld verdienen vielleicht Freiheit und Zeit? Oder gibt es dir Sicherheit? Und dann holen wir dir die Emotion, die du brauchst, von woanders. Und setzen dir einen Anker, lösen das Ganze auf, dass dieser Druck weg ist. Und ich sag dir was, wenn du wirklich weißt, was du willst, wenn du, wenn du rausgefunden hast, was es ist, was dich motiviert und dich glücklich macht und was dich zieht, du dann machst du die Wäsche oder den Abwasch oder die Buchhaltung einfach nebenbei mit weg, weil du willst den Kram aus dem Weg haben, damit du dich auf dein Ziel wieder konzentrieren kannst, damit du sagen kannst, genau, das ist es, das wollte ich machen, das ist mein Ding. Um. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber während ich die Antworten von Andrea gesehen habe, war ich einfach, ich hatte immer wieder so Aha-Momente und dachte, okay, so funktioniert es. Und irgendwie hat es, also für mich hat es Sinn gemacht und ich hatte wirklich so einige Momente, wo ich sage, ja klar, deswegen, deswegen ist das so oder deswegen machst du gewisse Sachen nicht oder vielleicht reflektiere, also ich habe direkt auch, glaube ich, so mich reflektiert und meine Lebenssituation reflektiert und überlegt okay, was gibt es da vielleicht noch für Sachen ähm, die man äh, verbessern könnte und äh, ja, also für mich war es super interessant, ich hoffe euch geht es genauso, äh, dass es euch einfach so ein bisschen Input gegeben hat, dass ihr vielleicht auch ähm, reflektiert oder vielleicht ist es sogar was, ähm, wo ihr sagt, oh, das ist genau das, wonach ich suche, was ich brauche ähm, dann meldet euch auf jeden Fall bei Andrea. Ähm, ihr Instagram-Account ist verlinkt äh, und es ist auch at Andrea.nordlicht. Also meldet euch direkt bei ihr. Sie ist super offen für Gespräche und eine super, super sympathische Frau. Wir haben sie selber über Instagram kennengelernt und sind super froh, dass wir sie kennengelernt haben. Und wir hoffen, dass sie. Ähm, dem einen oder anderen von euch äh, vielleicht helfen kann oder beziehungsweise eine kleine Unterstützung sein kann, bei was auch immer ihr äh, gerade so vorhabt oder wo ihr vielleicht eine kleine Unterstützung braucht. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, Ella, wie, wie was ist dein Feedback? Hast du noch Feedback? Ähm, und ähm, genau. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen. Also, liebe Andrea, vielen Dank für deine Tipps. Ich habe den ersten beherzigt. Ich habe nämlich. Ein Loch in der Hose und <lacht> ich habe heute länger geschlafen, habe mir gar keinen Backer gestellt, weil ich dachte, du hast total recht. Ich muss mich morgens nicht noch stressen, um einen guten Start in den Tag zu haben einem möglichst gesunden Frühstück. Also habe ich heute länger geschlafen, habe mir leckeren Kaffee gemacht, hatte einen sehr entspannten, glücklichen Start in den Tag und... Zu deinem zweiten Tipp, auch super interessant. Habe ich so noch, ja, ich habe so noch gar nicht mehr darüber nachgedacht, aber stimmt, wenn ich irgendwas möchte, wenn ich irgendwas wirklich, wirklich möchte, dann kann ich da auch die unangenehmen, unangenehmen Dinge machen, die fangen mir gar nicht schwer. Es geht einfach so. Und es ähm, ist ein das Beispiel, aber ich weiß nicht, die eine oder andere kennt das vielleicht, wenn, ähm, wenn man einkaufen war, wenn man gegangen ist. Auch mal ist es ein bisschen eskaliert. Dann kann man ungeahnte Kräfte und Fähigkeiten entwickeln nur um das alles nach oben zu bekommen, damit man alles nochmal anziehen kann und vielleicht noch weiter was von vorne anschicken kann. Ja, so ist es nämlich und äh, ich werde mir jetzt zwei Gedanken darüber machen, wie ich das umsetze. Vielen, vielen lieben Dank für deine Tipps und ich hoffe du hast einen schönen Tag und alle anderen auch.